Ja, herzlich willkommen bei den Möbelmachern im Nürnberger Land. Das ist unsere Halle von außen und das ist das, was Sie in unserer Ausstellung in Untergrumbach direkt neben Heißburg erwartet. Gemeinsam mit unseren Kunden entwerfen und verwirklichen wir Küchen, Schlafzimmer, Wohnzimmer, alles in Einzelhandverdienung. Mit Sofas, Matratzen und Leuchten gibt es bei uns einfach alles Gute zum Einrichten.